Servus Freunde, was geht, was geht? Herzlich Willkommen zum ersten Q&A Ich habe mich nicht lumpen lassen und gewartet, bis ich hinter dem M2 bin bis wir anfangen mit dem Video Es war gerade peinlich, dass der Deutsche nicht funktioniert hat ähm, Wir sind mal wieder in Heidelberg, 21 Uhr Samstagabends, vielleicht passiert da was Witziges oh. ähm, Ich rechne stark damit Ich habe jetzt zwei fragen kopf weil ich muss immer wieder anhalten ich kann mir, mir die nicht alle merken äh, die eine war von duca boy und die andere von Camille oder camillo keine ahnung ob das spanisch ist deswegen bin ich mir jetzt gerade unsicher wie man das ausspricht Auf jeden fall grüße und kuss an euch zwei ähm, die erste frage Sexiness. die erste frage ist ich meine sogar die war von duca boy ist die CBR sportlich oder wie sportlich ist die CBR? Ähm, ja gut, also wie jede, kann man eigentlich ziemlich einfach und direkt beantworten, wie jede, jede A2 Supersportler, Supersportler ist sie, ähm, es ist eher so eine Sporttour, also es ist nicht so wie eine GS, das ist ganz klar, äh, aber das ist halt auch nicht zu vergleichen mit einer R6, also ihr seht, ich sitze hier ziemlich aufrecht drauf, und auf einer R6 würde man ja wirklich so drauf liegen. Allerdings, ja, es ist auch, es ist auch sportlicher als, als Naked-Bike so, aber es ist halt nicht so wie eine R6, eine Doppel-R, 1 oder so. Ähm, aber man kann schon ganz gut fahren damit. Wobei ich auch sagen muss, dass ich hatte ja vorher die RC 125. Ähm, die war schon sehr, sehr sportlich für die 125er, deswegen bin ich das schon mehr oder weniger gewöhnt. Genau. Ich hoffe mal, dass ich deine Frage beantworten konnte. Hier steht nichts von Anlieger frei, perfekt. Hoffen wir dass wir als Seppi rausziehen. Ähm, zweite Frage, Kuss an Camillo oder Camillo. Wie hast du dir dein Bike finanziert? Ähm, ich habe mit waren das 15, 15,5. Oh, die geht einfach auf die Straße. Ähm, ich mit 15, 15,5 angefangen im Gym zu arbeiten und habe da ja also jeden Monat mindestens so 230, 240 Euro gemacht und je nachdem wenn ich öfter mal eingesprungen bin auch mehr das ging dementsprechend dann schon ganz gut und das habe ich halt einfach ziemlich lang durchgezogen also von 15,5 und mit irgendwann mit 18 habe ich mir meine Honda gekauft für den 10er da muss ich auch sagen, ich wurde mir auch noch gut was zum 18. beigesteuert Also nicht annähernd die Hälfte oder so aber Ich habe schon wirklich viel dafür gearbeitet Und nach dem ersten Lockdown, ne im ersten Lockdown oder so habe ich halt bei einem Schloss gearbeitet Und da waren die Schichten halt abartig lang Also das waren täglich 10,75 Stunden Also hast du pro Tag einen Uni gemacht Dementsprechend äh, ging das ganz gut Genau so habe ich mir die Karre finanziert und jetzt habe ich noch so einen Gedankenblitz bekommen von irgendjemand da weiß ich aber leider nicht wer die gestellt hat und es war glaube ich, wie war der Umstieg von RC125 auf CBR 56 r ähm, hoppala ja also auf jeden Fall, na komm wir gehen erstmal Von der RC auf die CWR, ähm, ja übel geil halt, also direkt bei das dreifache Leistung. Ich habe ja auch die erste Fahrt aufgenommen, halt nur, also ja gut, da kommt man halt nicht hochladen. Es hat halt nur re rap das Mikrofon, alles finde ich auch sehr schade, aber also wirklich Emotionen pur vom Sound über die Beschleunigung und über das, keine Ahnung, dass du vielleicht halt easy mit 170 über die Landstraße bolzen kannst, so das ist bei der RC ja absolut nicht möglich gewesen. Ja, es ist also ein komplettes Träumchen tatsächlich habe ich mich auf der Karre auch schon am ersten Tag unfassbar wohlgefühlt. ich bin am ersten Tag schon Kurven fahren gewesen ähm, ja, aber ich glaube, es liegt allgemein am großen Bike wegen dickeren Reifen und alles dass man sich da einfach mehr drauf wohlfühlt die Junge sind das kecks, Alter die stinken alle nach Alkohol sehen aus wie gerade 14 geworden ah ja. oh, du, das war der Max bei euch äh, und sind da vor den Leuten am Saufen und Rauchen übelst cringe. Mein Beileid an die Bullen, die die jetzt alle gleich runterholen war ja? Aber viele Bikes unterwegs auch. Genau. Ich glaube, jetzt gleich gucken wir mal nach einer neuen Frage, weil die habe ich gesagt nicht alle so im Kopf. So, also. ob ich auch überlegt habe, die CBR 650F zu nehmen Lasse? Hast, ja. hast du überlegt, dir die Honda CBR 650F zu kaufen? Ne? ja ich auch, warum hast du dir sie nicht geholt? Ja, mit der Front was? In der Front Fühle ich der Scheinwerfer ist scheiße ja, der scheißt ein bisschen rein, stimmt schon ja gut, also das auf jeden Fall mit dem Scheinwerfer, das finde ich auch und was ist mit dir los? Wie ein Hund der aus dem Fenster guckt. Äh, wegen dem Scheinwerfer. Auch einer von meinen Punkten. Und weil du auf der halt einfach viel Tourenlastiger sitzt als auf der. Also die ist deutlich sportlicher. Und dass die CBF irgendwie 7,5, 8, 8,5 kostet. Und die kriegst du halt für ein oder zwei K mehr. Aber das waren so meine drei Punkte eigentlich. Thank <laughs> you.